Ja, hallo. Ähm, wir sind eine relativ große Gruppe, denn wir haben ein relativ großes Projekt auch gestartet. Äh, wir dürfen euch das virtuelle Code Museum vorstellen. Ähm, jetzt muss ich auch leider abspicken, weil es sind einige, viele Namen. Dabei waren der Christopher, der Noah, die Lee, die Lu, Julia, der, die, Melli äh, und ich, Jonas. Lass die nächste Folie machen. Genau, wir schauen uns einmal kurz an, was unsere Idee war, was wir hergenommen haben an Daten und unseren Technologien, wir wollen natürlich unser Prototyp auch einmal vorzeigen und noch einen kurzen Ausblick geben, was wir uns gedacht haben, was man damit noch machen kann. Genau, unsere Idee war primär, da wir jetzt in Zeiten von Corona sehr schwere Möglichkeiten hatten, irgendwie irgendwelche Museen zu besuchen, dachten wir, wir wollen ein virtuelles Museum machen, eine virtuelle 3D-Galerie. Wir dachten uns, Code and Culture, was wäre das Beste, was man ausstellen könnte? Das wäre Code. Denn Code kann nicht nur einfach ein Text sein, sondern ist die Basis, dass hier dieser Rechner läuft. Oder dass dieser Beamer hier dieses Bild projiziert. Es kann aber auch schön sein. Code kann Kunst sein. Das werden wir euch danach auch zeigen, was wir damit meinen. Und wir wollen natürlich auch, weil Code für jedermann ist und für den man sein soll, dieses Museum auch für jeden gestaltbar machen. Wir haben äh, uns ein bisschen aufgeteilt, eine Gruppe, da war ich mit dabei, nur ähm, wir haben die Recherche gestartet und ähm, ja, unsere Informationen größtenteils aus Artikeln und selbst auch aus dem Quellcode rausgezogen und auch mal nach historischen Codeabschnitten geschaut, ähm, die im Endeffekt so diese Basis für das, was wir heute haben, was wir hier hernehmen können, äh, abbilden. Genau, ich bin der Noah. Wir haben uns dann auch als vorgenommen Code als Kunst. Deswegen sieht man hier über mir das farbige Bild. Es sieht aus wie ein Kunstwerk, ist aber eigentlich Code. Dann haben wir auch noch nach vielen kuriosen Programmiersprachen gesucht und haben unser eigenes kleines Kunstwerk ähm, gecodet. Das ist nämlich so ein kleines Kreispanel. So uh Oh, hallo. Okay, es funktioniert. So, dann kommen wir zum Backend. Ich war teilweise dafür zuständig und ich habe mit Flask einen Server gemacht, der dann die Endpoints an das Frontend geschickt hat. Und ja, Flask ist eigentlich nur ein Python Framework, das das dir erlaubt, APIs zu machen. Ich bin Mietia. Ich war ebenfalls fürs Backend zuständig. Was wollten wir überhaupt mit dem Backend machen? Also wofür haben wir das Backend? Wir haben ja Code in unserer Galerie und wollen diese irgendwie ausführen und diesen Code, die Ausgabe in der Galerie auch anzeigen. Dafür nimmt sich, also senden, senden wir an das Backend den Code von einem bestimmten Kunstwerk das Backend ähm, nimmt diesen Code und führt ihn in Docker aus. Docker ist eine Software, die äh, Container bereitstellt, in dem man abgekapselt äh, den Code ausführen kann. Wir nehmen dann die Ausgabe und ähm, schicken diese dann wieder zurück, damit man, das, damit man diese in der Galerie sehen kann. Genau, da mussten wir uns noch darum kümmern, wie genau wir es schaffen, dass wir diesen Code zu einer Ausgabe machen. Ähm, da haben wir als Beispiel zur Code-Visualisierung, haben wir Code genommen, der in der Konsole ähm, Zeichen ausdruckt und dadurch eine Animation erstellt. Und daraus haben wir dann diesen coolen, äh, sich drehenden donut GIF erstellt. Aber die, der Original-Code ist nicht von uns. Genau. Ich bin der Konstantin, ich war teilweise für das Frontend zuständig. Das Frontend, dazu zählt die Webseite und auch ein paar Medien, Multimedia-Dateien. Und ähm, genau, ich habe halt eine Webseite in HTML und CSS kreiert. Genau, also ja, und ich habe auch ein Video zusammen mit der Lee erstellt, genau. Lee hat es animiert und ich habe dann auch mit FreeTTS das Audio drunter gelegt, Genau. Und auch die Präsentation habe ich teilweise mitgeholfen, nämlich ich habe das Design geliefert. Genau. Hi, ich bin Lee. Ich habe einen 3D-Rahmen, wo die, das Endprodukt, also die Kunstwerke dann ausgestellt werden können, habe ich designt. Und ich habe auch ein bisschen bei dem 3D-Raum mitgeholfen. Ja, ich bin Christopher und der 3D-Raum wurde eben schon angesprochen. Und den habe ich hauptsächlich umgesetzt, zusammen mit Lee. Und es ging eigentlich darum, dass man 3D durch ein virtuelles Museum navigieren kann. Und dafür haben wir Treechairs verwendet. Das ist eine Game Engine und die läuft im Browser. Somit wollten wir garantieren, dass auch jeder Mann äh, in unserem Museum kann. So kommen wir jetzt äh, zu der Preview. Äh, da, wir einzelne kleine, da wir uns alle aufgeteilt haben in kleine Gruppen, äh, zeigen wir euch äh, das in einzelnen Teilen. Kommen wir erstmal ähm, zu, zum Backend. Ähm, das Backend, wie gesagt, das nimmt eben den Code und macht die Ausgaben. Ähm, und hier haben wir zwei Beispiele, ähm, die ähm, eben theoretisch in, der Galerie, in einer Galerie angezeigt werden könnten. Hier haben wir einmal den Donut und ein ganz, äh, ein, ein Hello World-Beispiel. Ähm, Genau, hier sind wir auf der Webseite unseres Projektes, die ist auch tatsächlich online. Genau, also man kann sich dort auch nochmal durchlesen, was das denn eigentlich ist, dieses Code Museum und unten gibt es auch ein paar Screenshots, die sieht man jetzt nicht, aber auf der eigentlichen Website sieht man dann auch noch ein paar Screenshots von unserem Projekt. Dann kommen wir hier zu einem Erklärvideo. Genau, das kann man sich nämlich auch anschauen. Das ist das Video, das Dili zusammen mit mir erstellt hat. Genau, und drunter kann man sich noch mal die Namen von jedem aus unserem Team anschauen. Und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Genau, und da habe ich auch noch dazu geschrieben, wer was gemacht hat. Genau. Ja, ich wollte euch ähm, ganz kurz noch unser Frontend zeigen, wenn du einmal nach links schaust. Ähm, genau, vielleicht kommt euch das bekannt vor, das ist ähm, der Donut-Code. Man sieht es jetzt nicht ganz bis im falschen Winkel, aber man kann jetzt auch draufklicken und äh, sich die Informationen dazu abrufen. Man sieht hier ist äh, das der Output von dem Code und eine kleine Beschreibung dazu. Das ist, kann man natürlich vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen, aber die Zeit war einfach knapp. Wir haben auch noch einen zweiten Raum, wo wir dann zum Beispiel Kunstwerke ausstellen könnten. Das ist zum Beispiel das äh, Kreispendel, das erwähnt wurde. Und hier sieht man das erste, den ersten Telegraph. Genau. Kommen wir zum Ausblick, da äh, Jugendhackt ja leider nur übers Wochenende geht, haben wir es natürlich nicht geschafft, komplett ähm, das Projekt fertigzustellen. Deswegen gibt es noch einige Lücken. Ähm, zum Beispiel wollen wir in der Zukunft ähm, noch die eigenen Ausstellungsräume für Nutzer ermöglichen, dass jeder Nutzer einen eigenen Raum, seine eigene Galerie erstellen kann. Ähm, wir wollen mehrgeschichtliche Fakten und Codes ähm, integrieren und eben einfach... Ähm, das Ganze aufhübschen und den Code aufräumen und ja. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Code Museum hat euch so ein bisschen inspiriert, dass Code auch anders sein kann. Wir wollen uns vor allem bei unseren Mentorinnen bedanken. Das war nämlich eine sehr große Gruppe mit sehr vielen Mentoren, die sehr viel mit uns machen müssen. Deswegen herzlichen Dank und natürlich auch ans Jugendtech orga team Applaus für das virtuelle Code Museum. Jonas, bleibt doch noch mal ganz kurz da. Zwei wichtige Fragen habe ich noch. Erstens, ähm, wann macht das Museum auf und ist am Sonntag der Eintritt frei? Äh, es ist jetzt schon offen, leider und nur bei uns, aber... Äh, Frage Nummer zwei, wo <lacht> findet man es denn? <lacht> noch bisher bei uns, aber es äh, scheint anscheinend Interesse da zu sein. Deswegen können wir das auf GitHub bestimmt irgendwo hochladen und für jeden zugänglich machen. Vielen Dank euch. Nochmal einen Applaus und runter von der Bühne. Da sind ja noch drei andere Projekte für die wir hier Platz machen wollen.